Guten Nachmittag, vielen Dank an den Druckmacher, ein schöner kritischer Bericht der Welt. Darauf hat er mich hingewiesen und der Artikel in der Welt heißt Meinung, das ist nur eine Meinung, manipulative Kommunikation hält uns die Bundesregierung für dumm. Stand 15.17 Uhr, Lesedauer 3 Minuten, ich verlinke euch den. Ähm, der Artikel lohnt sich wirklich zu lesen, also Donnerwetter, da hat jemand die Meinung losgelassen, aber dann bin ich über das hier gestolpert, das hier. Und zwar dieser Artikel hier, die Erlösung. Jetzt stellt euch mal vor, man hat so eine Zeitung auf dem Tisch liegen und ich zeige euch mal, wie das aussehen kann, wenn eine Zeitung auf dem Tisch liegt und nicht richtig rumliegt. Und äh, ich finde, das darf nicht sein. Also sowas darf man nicht machen, weil wenn die Zeitung dann verkehrt rumliegt. Aber gucken wir uns das mal an. Dieses Bildchen, ne? ein bisschen vergrößert. Jetzt stellt euch das noch so vor oder so oder gar so. Also, ich glaube, das darf man nicht machen. Ne? Das äh, lassen wir mal lieber weg. Das ist nicht so schön, das Bild. Solche Bilder mag ich nicht. Also, es geht nicht um die Erlösung, sondern es geht darum, wie kann man so einen kritiklos äh, so einen Artikel einfach abdrucken. Das macht man nicht. Was man daraus machen kann, also, ne? das habt ihr ja selber gesehen. So geht das nicht, liebe Welt. Ähm, ich finde das nicht richtig. <lacht> so... <lacht> äh, diesen Artikel, den kann man sich auch durchlesen, den verlinke ich euch aber nicht, weil der ist ganz schnell hinter einer Bezahlsperre versteckt. Wahrscheinlich, weil er die Erlösung heißt. So Leute, äh, unterm Strich, macht was, ne? Bleibt am Ball, wir müssen etwas tun, was in der Videobeschreibung steht, wie man da mit dem Handy rankommt, das äh, verlinke ich euch hier. Und hier habt ihr dann wieder ein Kommentarvideo. Es geht ja darum, letzten Endes, dass wir irgendwie die Leute bilden. Bilden, Bildung. Bildung heißt nicht, dass man gleich klug ist, aber man hat Wissen. Und wenn man Wissen hat, kann man denken. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend. Bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.